Guten Tag, in diesem Video möchte ich die Exportfunktion für Objektinformationen aus Museum Digital Moves DB, vorstellen. Schon einmal vorweg, auf der Seite Einstellung fürs Museum kann man eigene Exportformate einstellen. Das ist allerdings relativ kompliziert und soll in diesem Video zuerst einmal ausgeklammert sein. Vielleicht kommt irgendwann einmal ein eigenes Video. Nur zu diesem Thema, wenn nicht, sollte es im Handbuch eher erscheinen als in Videoform, das doch, wie gesagt, relativ kompliziert ist. Hier geht es also um die standardmäßig vorgegebenen Arten des Objektexports. Der primäre Weg für Exporte ist sicherlich, zum Zwecke der Datensicherung. Als Benutzer mit der Benutzerrolle Museumsdirektor erscheint dafür in der Navigation das Akademiesymbol mit den Menüpunkten Datenexport und Datensicherung. Klickt man auf Datenexport, wird die Möglichkeit gegeben, alle Objekte des Museums in einem XML-Format zu exportieren, standardmäßig MDXML, Klammer, Museum Digital Standardformat, also ein nicht standardisiertes XML, das möglichst nah an der Datenbankstruktur von Museum Digital gehalten ist. Tatsächlich sind die Feldnamen die Datenbankfeldnamen ähm, und dieses Format ist auf eine möglichst einfache Benutzbarkeit, eine einfache, möglichst einfache... Lesbarkeit, aber eben nicht die Standardisierung und den Austausch mit anderen Programmen ausgelegt. Dafür gibt es dann die folgenden Formate. EODEM, LIDO 1.0 und LIDO 1.1. Im DXML hat den Vorteil, dass es sehr vollständig ist. Dadurch, dass es keinem Standard folgt, kann es All die Felder, die Museum Digital db bietet, um Objekte möglichst genau zu erfassen, abbilden. EODEM und LIDO sind Formate, die auf ein gezieltes Ziel hin entwickelt werden und können entsprechend nur die dafür sinnvollen Felder exportieren. EODEM basiert auf LIDO und Nimmt die öffentlichen Objektinformationen, die in LIDO für den Austausch definiert werden, und reichert sie um, äh, um Informationen, die für Leihverkehre relevant sind, also zum Beispiel Konservierungsinformationen und Informationen zum Handling des Objektes in Ausstellungssituationen, an. Also EODEM beinhaltet öffentliche Informationen, und zum Beispiel die maximale Temperatur eines Objektes. Lido ist das Standardformat für den Austausch von, Objekten, von öffentlichen Objektinformationen. Lido kann entsprechend standardmäßig nicht abbilden, was die maximale erlaubte Temperatur für ein Objekt ist oder wann das Objekt überprüft wurde im Museum auf seine Vollständigkeit. Das sind interne äh, Informationen, die außerhalb, außerhalb des Bereichs eines Formats wie Lido liegen. Im Dxml exportiert beides. Gleichzeitig ist Lido eben das Standardformat und damit durch Aggregatoren wie die Deutsche Digitale Bibliothek oder auch viele andere Inventarisierungs- und Sammlungsmanagementsysteme verständlich. Unterhalb der Auswahl des Formates kann man auswählen, welche Objektinformationen exportiert werden sollen. Im Fall von MDXML steht hier bei jedem Feld Ja, man könnte einzelne Felder abwählen. Also der Standard ist gesetzt, alles, was das Format exportieren kann, soll exportiert werden, aber wenn ich zum Beispiel nicht exportieren will, was die Negativnummer äh, der Abbildung des Objektes innerhalb des Museums ist, dann kann ich dieses Feld auf Nein stellen und dann wird gedownloadet. Wenn ich EODEM auswähle und dann auf welche Objektinformationen exportieren, klicke, dann sieht man bei deutlich mehr Feldern, Dokumente im Museum, Negativnummer, sind standardmäßig als sollen nicht exportiert werden, eingestellt, einfach weil das Format dieser Informationen nicht exportieren kann. Was exportiert wird, passt sich also dem Format an. Mit einem Klick auf Abschicken starte ich dann also den Download. Datensicherung downloadet die Daten in MDXML, die Daten von oder downloadet die Objektdaten von allen Objekten des Museums und das aus einem vorgenerierten ZIP. Das ist besonders für größere Häuser wichtig, die so viele Daten und so viele Objekte haben, dass der reguläre in Echtzeit generierte und einstellbare Datenexport schlicht in ein Timeout laufen würde. Bei 50.000, 100.000 Objekten kann das durchaus passieren, weil alle Museen gemeinsam, gemeinsam die Ressourcen nutzen. Die Datensicherung arbeitet mit vorgenerierten ZIP-Dateien, das heißt die Datensicherung kann in kein Timeout laufen und funktioniert stabil. Ich nehme diesen Screencast gerade in einem, in einem Testmuseum in der Demo-Instanz auf. Deshalb wird hier angezeigt, dass das Backup-Archiv noch nicht generiert wurde. Wäre schon eines generiert worden, das passiert eigentlich meistens täglich, kann allerdings bis zu einer Woche dauern. Wäre schon eins generiert worden, stände hier das Datum des letzten Generierens. Das äh, ZIP hieß, das zum Download angeboten würde. Dazu erschien hier ein Download-Button. In vielen Fällen möchte ich aber gar nicht alle Objekte des Museums exportieren, sondern nur eine einzelne Objektgruppe oder die Objekte einer Sammlung oder vielleicht auch nur alle Objekte, alle Handschriften eines Autoren. Das heißt, ich möchte die Ergebnisse einer Treffermenge, einer Objektsuche exportieren. Dazu muss ich eben eine Objektsuche durchführen. Ich suche also beispielsweise nach allen Objekten, die etwas mit mit der Sammlung Kabinettfotos, die aus der Sammlung Kabinettfotos kommen. Ich klicke dazu in der, dem Schnelleinstieg für die Suche nach Sammlungen auf Kabinettfotos und habe meine Treffermenge begrenzt auf die, Sam, die Objekte dieser Sammlung. In der rechten Seitenspalte erscheint die Option Treffer auflisten und es erscheint Treffer exportieren. Über Treffer auflisten öffnet sich eine Tabellenansicht. Ich gebe um, klicke oben, um, um das Ganze etwas zu vergrößern. Eine Tabellenansicht, in der man einerseits die Tabelle einstellen kann, also wenn ich spezifische Informationen haben will oder weniger Spalten, dann kann ich hier oben einfache Einstellungen machen. 30 Treffer pro Seite in der Tabellenansicht, nur drei Spalten. Mit dem drücken auf Enter schicke ich ab und kann hier unten einstellen, was in den jeweiligen Spalten gezeigt werden soll. Also wenn ich in der zweiten Spalte die Maße des Objektes statt der Inventarnummer haben will, dann klicke ich darauf und wähle dann Maße aus. Oben rechts kann ich einen Excel-Export durchführen für die gerade ausgewählten Spalten oder für alle Spalten, alle Objektinformationen, die zu den ausgewählten Objekten, zur ausgewählten Treffermenge verfügbar sind. Und die tabellarisch aufgelistet werden können. Hier gibt es das Problem, dass nicht alle, ob, äh, alle Informationen, die in Moose.db abgespeichert werden können, auch in tabellarischer Form angezeigt werden können. Es gibt beispielsweise die Akteure, die Schlagworte. Hier ist dasselbe Problem. Schlagworte sind ein Quasi dreidimensionales Feld. Das Objekt ist verknüpft mit mehreren Schlagworten und jedes Schlagwort hat wiederum eine Beschreibung und Übersetzung, Verknüpfung mit Normdatenrepositorien. In tabellarischer Form ist es nur möglich, die Schlagworte hintereinander durch Komma getrennte anzuzeigen, einzu aber die ganze dahinterstehende Information geht durch die Präsentation und durch das Zeigen in tabellarischer Form natürlich verloren, schlicht weil Tabellen rein zweidimensional sind. Auf der anderen Seite bieten sie viele Optionen, eine bessere Durchsuchbarkeit, eine bessere Übersicht und äh, gerade Excel ist ein wunderbares Mittel für das Erstellen von Diagrammen. Das heißt Excel-Export oben rechts. Wenn man gerade in einem desktop browser arbeitet, kann man durch einen Doppelklick auf einzelne Freitextfelder, also zum Beispiel den Objektnamen, das Feld in ein Eingabefeld ändern und dort den Wert direkt bearbeiten. Das heißt auch wenn es nicht Teil der Exportfunktionen ist, kann man die Tabellenansicht der Suchergebnisseite direkt für die Tab Bearbeitung innerhalb der Tabelle benutzen, allerdings nur bei Freitextfeldern. Das heißt nicht bei allen Feldern. Wieder Werte, die dreidimensional sind, zum Beispiel Schlagworte, sind darüber nicht bearbeitbar. Geht man zurück zur Objektübersicht. Dann sieht man rechts in der Seitenspalte Treffer exportieren. Und hier bieten sich die, äh, zuerst die drei äh, Optionen, Exportoptionen. Hiermit öffnet sich wieder derselbe Dialog, der sich oben beim Überfahren des Häuschensymbols und dem Menüpunkt Datenexport öffnet und über den man einen Benutzerdefinierten Export einstellen kann, der in Echtzeit durchgeführt wird. Alternativ gibt es die Möglichkeit zum Schnellexport und zum Schnellexport in Lido. Diese beiden arbeiten analog zur, Bild äh, zur Datensicherung mit vorgenerierten ZIP-Dateien. Beim Schnellexport wird in MDXML exportiert, bei Schnellexport Klammer Lido wird eben in Lido 1.0 exportiert. Und beide nehmen vorgenerierte ZIP-Dateien mit allen Objekten des Museums, entpacken die Datei und wählen sich nur die Objekte der Treffermenge aus. Genauso bezieht sich Exportoptionen, auch wenn es den, derselbe Dialog ist und dieselbe Oberfläche hat, hier immer auf die Treffermenge der gesuchten Objekte. Dies sind also die xml Exportfunktionen für Objektsuchen. Es gibt zusätzlich die Option, einen Katalog in PDF-Form zu erstellen, in dem die verschiedenen Objekte der Treffermenge aufgelistet werden. Dazu gibt es immer eine Seite mit dem Bild des Objektes und eine Seite mit den Basisinformationen des Objektes. Über die Option QR-Codes für Objekte drucken öffnet sich eine Seite, in der die QR-Codes für die jeweiligen Seiten der Objekte in MoosDB generiert werden möglichst viele nebeneinander in einer einstellbaren Größe. Hier oben könnte man die QR-Code zum Beispiel vergrößern oder verkleinern. Ich verdopple einmal die Größe. Standardmäßig sind 150 Punkte eingestellt, damit 150 Pixel eingestellt, damit ein relativ kleiner QR-Code herauskommt, der benutzt werden kann um zum Beispiel den Verbleib des Objektes im Museum nachvoll einfach nachvollziehbar zu machen und einfach in der Datenbank updatebar zu machen. Dazu mehr in einem späteren Video. Möglichst viele QR-Codes auf einer Seite, eben um Papier zu sparen, damit man nicht jeden einzelnen QR-Code generieren muss, sondern gleich für die ganze Treffermenge sinnvollerweise zum Beispiel alle aus einem Depotraum qr codes generieren kann, die man dann an die jeweiligen Objekte anbringt. Dies sind die Exportfunktionen für Listen von Objekten oder Treffermengen von Objekten. Zusätzlich gibt es einige Exportfunktionen auf Einzelobjektebene. Hierzu so klickt man ein Objekt an und schaut links in die, in die Seitenspalte. Hier gibt es Objekt exportieren und man bekommt wieder den altbekannten Dialog zum Einstellen des Exports. In diesem Fall führt die Daten des einzelnen Objektes. Darüber besteht die Möglichkeit eine PDF-Ausgabe zu erzeugen. Welche konkreten PDF-Formate auswählbar sind, hängt dabei immer von der jeweiligen Instanz von MoSDB ab. Das heißt, für ungarische Museen zum Beispiel existieren andere Vorlagen für PDF-Exporte. Allgemein sind dabei der, der Standard-PDF in A4, das auch über die Ausgabe verfügbar ist und öffentliche Basisinformationen zum Objekt druckbar macht und Gesamt, ein Abzug mit einfach allen zum Objekt verfügbar da stehenden Daten. In den deutschen Instanzen zusätzlich verfügbar sind Knorr-Karteikarten, das alte Format, das in der DDR geprägt wurde und in vielen ostdeutschen Museen heute noch verwendet wird, und ein Museum Digital mustib spezifisches Karteikartenformat das vor allem die öffentlichen Informationen anzeigt, aber auch wichtige Inventarisierungsinformationen. Soviel zu den Exportfunktionen aus Museum Digital und damit vielen Dank.